Hey und herzlich willkommen zur neuen Folge von Minecraft Bugner. Heute werden wir in die Nether gehen und ein bisschen Levels farmen. Und wenn uns der Nacht scheint, werden wir uns zuerst ein bisschen equipen und dann eigentlich eher in den Fight gehen und nicht wegrennen. Ja. Joinen so. in 3, 2, 1, jetzt. Bin schon gespannt, ob Na kommt. Nein, ich hab fast nicht. Um die Uhrzeit? So Montag vormittag. <lacht> Ich, ich kann sogar noch zwei Bücher machen, das ist ziemlich fresh. Ach gut, was du sagst. Ja, was... warte, ich mach doch mal kurz zwei Bücher. Eisen? Eisen? Ja, habe ich noch genug. Okay. Ja, das ist Eisenschwert, Eisenschwert auch. Ah, hast du zum Essen, was du hast? Ja, warte. Wie siehst du mir? Ja. Alter, 28 Kuttingfleisch. Gibt's nur eins. Warte, ich dir einfach D2. Alter, jetzt habe ich wieder ein double nice ich rufe dir gerne. Hey, weißt du wohin? Ja, ja, 0-0, oder? Hey, dass wir so weit weg sind vom spawn obwohl wir nur in Höhlen waren. Ja, ist echt ziemlich komisch, finde ich. Bei irgendwie ist meine erste Folge nicht weit weggekriegt. Nein. Nah. Ich hoffe es ist der Spawner 0-0, sonst haben wir halt alles verkackt, was man verkacken kann. Oh, alles sind viel zu Bovis, aber da kriegen wir Pfeile. Pfeile und Oh, der hat mich... Oh, Alter, oh, Lord, der ist weit geflogen. Hey, guck, Ender Schmör, da, hilf mir. Ja, das ist mal easy mit unserer Rüstung. Lord, ich hab eine. Lord, lucky you. Warte, ist ist kurz, damit ich direkt... Wie ich jetzt sammle, den Catch ich mal weg. Ja, gehen wir einfach weiter. Aber über Enderschmerz das ist cool. Warte, da ist noch... Da sind noch zwei. Und Pfeile kriege ich auch gerade nachgeschmissen. Wo bist du da oben? Ich bin da ein bisschen runtergerannt. Das sind zwei noch Ja, bist siehst du schon. Ah, siehst du. Nein, nein. Wo ist das? Ohja. <lacht> Alter. Hinter 1-on-one ja. noch einer? gesehen. Oh, nicht Door Ja, gehen wir weiter. Okay. Ja. Ja, komm, gehen wir. Gehen wir okay. ja, ja, ich geh einfach. Ja, okay, weiter. <lacht> ja, wir sind hier relativ. <lacht> Warum ist da alles zu ja, aber das Band da ist. Man. Hey, Alter, scheiß up Relativ richtig, sag ich mal, warte, müssen wir nach rechts, oder? Äh, oh. Siehst du mich noch? Er hey, ist halt bei beiden Richtungen auf, ich warte mal kurz. Ich denke, ich bin verkehrt, wo wir laufen Wir laufen irgendwo verkehrt, warte mal kurz. Ja, ich mach noch ein paar Viecher. Hey, da geht's abweg auf. Hä? Guck, ich, ich komm grad nicht wieder Y-Koin oder die Z-Koin nade also ich, hab ich zwöl also wenn du mal für zwei Auren wirst, dann kennt man mal für Ja, warte. Wo bist ja, du? bist du bei mir? Nein, ich seh ja. ich bin da grad, ich bin schon aus dem Ort draußen. Ja, ja, richtig. Also, ich. Nicht. Bald muss man was essen. Ja. Hey, guck, ich check grad nicht, wie man 0-0 rennt. Warte mal, da geht's nämlich nur der Herberg auf. Ah, jetzt hab ich's. Genau. Wir sind schon ein bisschen. bisschen zweit wahrscheinlich, gell? So ein bisschen drin, ja. Hey, das ist ziemlich gut, jetzt rennen wir zuerst. Ich hab der Hast du eine in Hey, das sind ja. zwei in Nice. In Hey, ist lag, ich lag, ich lag. Jetzt nice. geht's wieder. Alter, warum lag man das? He? Hey, so ein Bogen guck ich, den kann du mitnehmen. mann Enderschnur. schraub dir mal meine Endnutzen? Ich nehme den Bogen mit, wenn man. Warum da ist wahrscheinlich, die sind immer hin, wenn das. Wenn ja, das ist wurscht, wenn du die verzauberst, dann sind sie voll wieder. Ja, mein Inventar ist, ist mittlerweile auch schon lang. Vor. Hey, der hat Eisendrop, wurscht, gehen wir weiter. Wir müssen ja eigentlich in die. wir ja, müssen nicht, aber in die Nähte wäre ja nicht so schlecht. Jo, wir würden da oben drüber latschen. wir nicht hinter sind als Falschwerden so Sowas irgendwie, gell? Ja. Laura Jump, jump. Warte, ich schau mal, wie der Chord ist. Ja, wir sollten da vorne nicht langsam den Spawn sehen. Ich bin mein, wir sind ja am Berg aufgegrenzt und dann dahinter war der Spawn. Äh, oh, irgendwas sollte da verfahren, sollte irgendwo der Spawn sehen. ist er, ja. Ja, gut, dass der auch 0-0 ist. Wenn der jetzt da nicht 0-0 gewesen wäre, dann hätte das so ein <lacht> Face-Balm -Face einig Ja, gehen wir gleich durch, oder? Ja. Ja, Nacht tut halt keiner aus irgendeinem Grund. Wäre es aber cool gewesen, oder? Ja, habt ihr auch schlecht gewusst. Alter, dass wir so weit drüben waren, das flasht noch immer irgendwie. Eigentlich inwendig ist es schon. Ja, wir ich schon. ja ich nicht gleich jetzt mitnehmen, willst du wir nicht? nein. Ja. Aufwand. Hey guck, du hast sauber Reds, dann würde er eh aufpassen, dass das nicht immer Falle ist. Nein, ich glaube, das ist spawn verzichtet. Bist du schon durch? Ich geh jetzt durch. Ich pack es noch ein und kommt. Ich hoffe, die haben keine Falle gebaut, gell? müssen kurz aufpassen? Die, ich habe gespawnt auf und die Normal also. kann Hey, da ist eine Kiste. Ich schau nicht ein, ist 10%iger Falle. Ja, Ja, guck ich ge ja. Geh, gehen wir nur eine Richtung, damit wir zum Schluss wissen, wo wir her sind. Ja, dann schauen wir kurz kurz. kurz. Ja, es sind eher 0-0. Ja, so ziemlich genau 0-0. Da gehen wir in die Richtung. Bist du da? Ja. Ja, mal versucht. Hey, das sind Betten. Das hat das die gebaut. Zum Ausruhen. Wenn sie da einsetzt, bist du hin, sagst du nur. Das ist 100%ig, das die gebaut. Hey, ich sehe hier einen Gast ohne, eine. ne? Hey, das ist ja. eine Burg. Das sind auch Gehen wir in die Burg rein? Ja, ich brauche Quatsch, das ist es nicht in der Burg. Ah, oh, ja, stimmt. Der ist einfach alles schon abgebaut. Naja, Pigments sind noch nicht da, anscheinend noch nicht. Nein, die sind so eine auch Gott, nur spulabhängig. Ey, guck noch. da. Ah, ja, stimmt. Ja, aber ich bau das langsam werden. auf. Hey, sollen wir mal verzauern wieder? Weil wir mit ich bin 14 Leben, ja, 18 Leben. Es wäre halt echt gut, wenn man verzauen würde. Ja, passt, ich baue da auf, okay? Ein ähm. Bisschen versteckt, damit die Gasts nicht alles <lacht> hinmachen. 20 um, oh, ich sauber Bierchen? oh, verzaubern. Ach, stolper, was soll ich machen? <lacht> Dann ist es zum Verzaubern leichter mit dem Bierchen. Ja, cool. Kohle. Ja. Cool. Ich hab ein bisschen was eingeladen, gell? Ähm, ich verzauber mal mein Schwert fertig. Du ähm, mal alles, was verzaubert ist, da rein, bitte. Weil sonst... Was hast du, was verzaubert ist? Ah, das Schwert und so, damit ich es fertig verzaubern kann. Nein, ich äh, glaube, du musst das Schwert fertig verzauern. Ich glaube, man braucht 14 Level, gell? Also, keine genau. Ahnung. Was, was soll ich jetzt machen? Warum schaffst du das Schwert auf Chef 4 zu machen? Warum das ist auf Chef 3 schafft. Ja, du hast ja Chef 4 irgendwas, oder? Na, ich dir das du musst in die Kisten eingeschmissen. Na. Yeah. Ja. Ich hab Chefe 3 und Schäfe 3 zweimal. Da. Ja, dann musst du die Kisten rein Ja, warte, ich hab's gerade nicht gecheckt. Ich hab 12 Level <lacht> brauchst. Ja, hast du noch? Das ist ja, sonst geht mehr. Ich hab nur noch 4 Level. Ach, ich habe schon wieder verzaubert, irgendwie. scheiße. Ich verzauber gerade die Bögen. Ja, warte, machen wir lieber Protection bögen Lord, der Amos ist weg. Warte, ich mach Ambus. Warum Protection? Also, ja. Ja, weil ich fast eine Wackelprotection hab. Also. Ja, warte, ich hab da jetzt zwei Bauer 2 Bogen und ein Bauer 2 Enchanted Buch. Ja, du hast die Bücher, oder? Ja, die unverzaubern, ja? Ich leg die Muschel ja, mir ein. Verzauber mal, ja? Ich kann nur Scheiße verzaubern. Ja, dann verzauber einen Bogen. Ich bin gespannt, wenn ich deinen Umfeld, deinen Faust hin und verzeiht, dann wird er voll. Ja, wenn du ein Amos eigentlich ist das also sicher. Ich hab wieder 5 Level. Ich habe einen Bauer 1 verzaubert. Ja. Warte, gib mir mal Bücher her, dann kann ich auch mithelfen. Ich habe Bücher nach Kisten. Ja. Alter, dieses Chaos. Protection 1, perfekt. Feather braucht keiner, gell? Ah, was mache ich denn dann, wenn das nicht geht? Ich hab keine... Wurscht. Ich schau immer, ob das Schärfe-Schwert vielleicht auf, auf den Ding geht. Flame. Das war's. Was soll ich um, schauen? Schau immer, dass du das Schärfe-Buch auf das uh, Eisenschwert und auf Flame verzaubern kannst. Das wäre die wichtigste Frage. Ah, Achso, da muss ich Eisenschwert also bauen. Ja, machen uh, Power 1 und Protection kann ich mir auch mit 2 Level, aber zu wenig Levels irgendwo. Am um, schärfe war die Baustuhlung. Naja, Scherzer, Flame, Eisenschilder, den mal. Ja, aber auch jetzt weil dann ist es Eis und mhm. Ja warte, ich brauche Levels, ich muss ein bisschen Level fahren. Level, Level, Level. Da. Ah, da. Alter, das ist, die Zeit vergeht schon wieder so schnell. Ich hab keine Ahnung, wie lange ich noch noch. Ja, bestimmt saulang irgendwie gefühlt. Haben wir so viel Zeit irgendwie verblemert, obwohl. keine Ahnung. Ich kann es gerade gar nicht einschätzen, wie lange ich noch kann. Ja. Alle ich brenn. Ich hoffe es noch nicht. Wasser kann man eh nicht setzen, oder? Mhm. Hey Alter, das Brennen ist ja hardcore, hört das irgendwann auf auch noch. <lacht> Ey, das hört halt einfach nicht auf, Alter. Das zieh ich die Half-Life, gell, ich sag's dir ehrlich. Wär's schon möglich, hätte ich mal gesagt. Ja, also, ich gebe dir einen Dieb, renne nicht in so einen Lava rein. Oh, die Idee ist ja doch. Ich bin schon Level 9 wieder. Das Leveln gelauscht schon, oder? Ähm. Ach, sie macht hier einen Bauerbrücken. Ah, Schau, ja. Alter, das ist überall Quarz. <lacht> Aber das Quarzerbauen geht halt so langsam. Leute geht's ab. <lacht> Zum Schluss kommt so ein Gast ist Bumm. Alles hin. <lacht> ich sag's dir ehrlich. Ah ja. Irgendwie, irgendwie finde ich die Folge gerade voll interessant, weil irgendwie Nähte farmen. war ich noch nicht so oft. Ja. Yeah. Alter, also so das ist echt überall Quarz. Ich kann einfach nicht zurückgehen, wenn du überall Quarz ist, weil zum Schluss rupfe ich nochmal her, weil ich die Level brauche. Ich hab schon über einen Stack Quartz. Was machst du, Schönes? Quartz. Er hätte es gedacht. Okay. Er hätte es gedacht. Ich bin schon Level 14 Axt hin. Ich hab Gott sei Dank noch eine auf Unbreaking verzaubert. Hey, guck, ich, die Kisten von uns darf man looten, gell? Ja, wenn wir Schuld aufgeklatschen würden, dann dürfte es keiner looten, oder? Keine Ja, ich weiß es auch nicht. Oder? Das leckt gerade Ding. Aber was wollt ihr denn verzaubern, Cookie? Ja. Protection Bücher, gell? Bogen und Eisenschwert, ich immer schon. Ja, Bogen gibt's keinen mehr. Alles echt. Sein Witz. Nehmen wir da alles mit oder lassen wir alles stehen? Ich hey, brauchst nur Power 1? Ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, lasst muss... alles stehen oder nehmen wir alles mit? Cookie. Äh, alles mit? Wir sind doch ziemlich nah nehmen Ding. Ja, okay. Sharpness soll ich machen, oder? Sharpness, Sharpness, Sharpness. Ach, das ist gerade gerade mein Eisblatt eingestellt. Ja, hab ich. Smite, ist das gut? Nein. No. No. Uh, yeah, ja, ich bin jetzt komplett Protection zwar. So. Ja, warte, ich nehme jetzt alles mit, wie das gut ist, den Rest lasse ich tun ähm, Ich bin noch nicht Protection zwar, so, alles. Alle nehmen nicht das. Ich muss noch kurz Mitnehmen. Ja, passt. Ja. ja, passt. <lacht> <lacht>